Leute, was geht wieder hier zu Berg zu einem neuen Video? Ähm, ja, heute ähm, sind wir wieder hier am Start bei mir, dem guten Loltex. Auf jeden Fall ähm, sehen wir hier, ähm, wir sind hier ähm, in einem Emulator. Hier sind vier, äh, drei Teller und wir müssen heute alle diese drei Leute füttern. Also ich würde sagen, wir füttern dann erstmal ähm, diese hier. Also das ist, ähm, ich glaube, das Spiel heißt Talker Kitchen oder so. Auf jeden Fall hat man ähm, hier, ähm, äh, ja, hat man hier so drei Leute und denen kann man so verschiedenes Essen machen. Aber ohne lang drum zu labern, drum, drum, also ohne lang zu labern, fangen wir direkt an. Und zwar, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, hier würden wir ihn Ihr ein Wiener Würstchen... <lacht> Ey, ihr Gesicht ist so lustig. Yoga-Dega, das ist so funny. Keine Ahnung. Also erstmal haben wir hier das Würstchen und erstmal müssen wir es schneiden. Also, schneiden ist ganz einfach. Man macht einfach so. So. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so. So. So. So. Oder nee, so. So, also jetzt hat man so ein paar Würstchenstücke. Und jetzt hat man sie halt sie hier auch. Und ich würde sagen, wir bereiten sie auf eine ganz bestimmte Weise vor. Und zwar mit äh, damit. So, ein bisschen nach. So. Ein bisschen so, ein bisschen so. Ja, auf jeden Fall, ähm, Hat man, habe ich jetzt hier Würstchen. Die haben jetzt so ein paar Streifchen da und, äh, ja, jetzt machen wir sie danach nochmal in die Fritteuse. Guck mal, da sind einfach Würstchen übrig geblieben. So, und einmal runter. So, das würde, glaube ich, reichen. Und jetzt hat man hier ihre Wüschen. Danach äh, mache ich ihr dazu... Ja, äh, also ich glaube, ich mache ihr ein Melon. Also die mag auf jeden Fall ähm, Früchte, sehe ich gerade. Also auf jeden Fall machen wir... Ich mach also einmal das und noch sowas. Und dann mache ich ihr mal einen Smoothie aus, äh, das ist, glaube ich, ein Pfirsich und eine Melone. Ja, ihr schmeckt's. Hier, dann nimm mal deine Würstchen. Ich würde sagen, wir, wir müssten sie noch mal ein bisschen so mit... So, dann ein bisschen so, ein bisschen salzen und noch ein bisschen so. Jetzt haben wir sie komplett fertig gewürzt und wie schmecken sie dir? Ja, ist ganz gut. Irgendwie sieht das irgendwie verschimmelig aus, aber ist es natürlich nicht. Ja, es hat hier auf jeden Fall geschmeckt. So. Also bestimmt wegen. Ähm ich höre, aber das ist das einfach das unzerstörbare Glas, Leute. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir sie jetzt gefüttert. Dann füttern wir mal diesen Brie hier, okay, so, also der mag bestimmt herzhafte Delikatessen, deswegen mache ich ihm, hier, diese, dieses Gesicht, was ist das eigentlich? Okay, also das. Ähm oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, ich würde das nie essen. Egal, was das ist, ich weiß, ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es trotzdem nicht essen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wir machen nicht lange Quatsch und nehmen jetzt diesen Fisch hier und machen ihn daraus das schneiden wir auf jeden Fall weg, das brauchen wir nicht den Schwanz, den brauchen wir auch nicht äh, ja umdrehen So. Und dann einmal so. so. Auf jeden Fall ähm, das werfen wir weg. Das behalten wir. Dann machen wir ihm frittierte Fische. Ich hoffe ihm schmeckt es. Ähm, ja, jetzt frittieren wir mal diese Fische. Das brauchen wir nicht. So, das nehmen wir mal und packen es hier hin. Nein. Und hier. So, da bringen wir das jetzt alles rein und runter damit. Ja, so, auf jeden das wird jetzt ganz schön frittiert und er kriegt sein Essen und dazu gibt's... Kann er das einfach so essen? Oh mein Gott. Und einmal Spaghetti. Bisschen Salz. Und dann einmal seine Spaghetti. Hier kriegst du deine Spaghetti. Digga, der hat Kraft. Ja. Die komplette Spaghetti einfach so aufgegessen. Wartet mal. Und einmal, ja, das war's. So also einmal kurz bisschen. So. Hier. Ich hoffe, ihm schmeckt's. Oh nee, ich habe zu viel Pfeffer drauf gemacht. Oh, schmeckt schmeckt's richtig wundervoll. Oh, das ist richtig ekelhaft mit diesem Essen, Tender. Auf jeden Fall, der ist auch satt geworden. Und Jetzt müssen wir nur jetzt noch diesen ähm, Yeti. Äh, Alles klar. So, äh, dann äh, was mag er? Ich glaube, der mag okay, Mag er das? Der ist doch echt Der isst alles. Also, den machen wir richtig verrücktes Essen. Den machen wir erstmal so Fleisch, was weißt du, weiß ich, was das ist, das Smoothie, und, boah, ekelhaft. Alles klar, das heißt, wir frittieren ihm diese zwei Sachen. Also ihr seht schon langsam, ich frittiere sehr viele Sachen. Ey, ist das nicht eigentlich mega ekelhaft? So. Jetzt machen wir ihm richtig viel Mayo drauf. Hier. Also auf jeden Fall. Trink. So, jetzt sind die drei Gäste satt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und äh, vergesst äh, nicht, die irgendwie, die Gl also auf jeden Fall abonniert mich, liked das Video, ähm, abonniert auch SemiPlayer2K, den blende ich genau jetzt hier oben ein. Ähm, ja. Also ich hoffe, der, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!